Hallo, ihr Lieben! Herzlich willkommen bei Gika Dance. Es ist Zeit für ein bisschen Theorie und Wissen. Und heute nimmt euch Amanda mit auf eine Line Dance veranstaltung Und wie das Ganze bei uns so vonstatten geht, das seht ihr jetzt. Das ist Amanda. Amanda möchte heute auf eine Line-Dance-Veranstaltung gehen. Sie steht am Rand der Fläche und wundert sich über die vielen Tänzer, die ohne Probleme nebeneinander her tanzen und viel Spaß dabei haben. Aber wie funktioniert das bei so vielen Leuten? Schauen wir uns mal die Tanzfläche von oben an. Diese ist in mehrere Abschnitte unterteilt. Auf der Außenbahn finden wir Paare, die um die Fläche herum tanzen. Hier gilt, die schnelleren Paare außen, die langsameren innen. Die Tanzrichtung ist entgegengesetzt des Uhrzeigersinns. In der Mitte der Fläche gibt es die Möglichkeit für Paare, die stationär tanzen und für Linnentänzer. Das ist Jakob. Jakob erklärt Amanda, dass es auch beim Tanzen verschiedene Regeln gibt. Rauchen, Essen und Trinken auf der Tanzfläche sind nicht erlaubt. Auch sollten Unterhaltung oder Diskussionen nicht auf der Tanzfläche ausgeführt werden, wenn die Musik läuft. Wenn genügend Platz auf der Fläche ist, können gerne auch unterschiedliche Tänze getanzt werden. Achte darauf, nicht über die Fläche zu laufen, wenn getanzt wird. Nutze den Weg eher außen herum. Sei immer freundlich zum DJ, auch wenn er deine Musikwünsche nicht direkt spielt. Startet ein neuer Tanz, geh direkt in die erste Reihe. Die folgenden Tänzer füllen dann weiter auf. Nutzt den Raum nach hinten und stellt euch lieber in eine neue Reihe, um den Paaren die Außenbahn zu lassen. Macht kleine Schritte, wenn die Tanzfläche voll ist. Entschuldige dich, wenn du jemanden anrempelst, auch wenn es vielleicht nicht deine Schuld war. Wer auf der Außenbahn unterwegs ist, hat Vorrang. Achte darauf, die Tänzer nicht zu blockieren. Hilfe, oder Unterrichten bitte neben der Fläche, um die anderen Tänzer nicht zu behindern. Werde nicht sauer, wenn andere die Dancefloor-Etikette nicht kennen. Hilf ihnen, indem du sie damit bekannt machst. Aber das Allerwichtigste, Kopf hoch und lächeln. Immerhin bist du da, um Spaß zu haben. In diesem Sinne, leg los und hab Spaß. Ich hoffe, der kleine Ausflug hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was über die Dancefloor-Etikette lernen. Beim nächsten Mal schauen wir uns gemeinsam die Motions im Country- und Western-Tanzsport an. Ich freue mich darauf. Bis dahin. Ciao.